zum Future selbst, weil News ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Oft kam jetzt Fragen, wieso ist der, Bitcoin, der Kurs des Bitcoins eingebrochen? Natürlich, wenn wir uns vielleicht zuerst einmal den Chart anschauen, muss man immer noch mal sich vor Augen halten, wo hat die Reise, sage ich mal, begonnen Anfang des Jahres. Da waren wir bei 30.000. Der Kurs hatte sich mehr als verdoppelt innerhalb von ja, etwas mehr als drei Monaten. Das heißt, es ist natürlich schon mal eine extreme Entwicklung. Man kann das hier eigentlich an sehr, sehr vielen Indikatoren sehen, dass es einfach deutlich überhitzt war. Das sehen wir erstmal auch, wie stark jetzt die tägliche Schwankung zugenommen hat, was Sie hier unten anhand des ATRs erkennen. In dem Moment, wo die ja, neue Rallye, kann man sagen, die, äh, am Anfang dieses Jahres begonnen hat, haben wir natürlich auf einmal auch äh, Tagesschwankungen gehabt. Wir sehen es heute recht gut mit fast 7000 Punkten. Das sind natürlich extreme Schwankungen und ähm, da ist es natürlich auch völlig normal, dass natürlich dann auch einmal größere Korrekturen hier einsetzen. Klar, man muss hier ähm, eins berücksichtigen, deswegen habe ich auch mal die längerfristigen Durchschnitte mit eingezeichnet, hier auf 50 und 100 Tage, dass ähm, ja, beide eigentlich fast noch parallel laufen. Das heißt, hier ist noch keine wirkliche ähm, Trendwende in Sicht. Ähm, wichtig wäre es natürlich hier, dass ähm, zum einen hier die Marke bei 45.000 hält, wo Sie auch schlussendlich ähm, den ähm, langlaufenden exponentiellen Durchschnitt von 100 sehen. Sag mal Jeder Kurs, der sehr, sehr stark steigt, wie in Fällen, wie wir es hier haben, ähm, sollte, um ja, eine Fortsetzung, sage ich mal, dieses extremen Aufwärtstrends auch irgendwo langfristig zu halten, immer wieder in Richtung 50er oder 100er ähm, Durchschnitt kommen und äh, das haben wir, glaube ich, jetzt so ein Stück weit ähm, erlebt, einen gewissen Abverkauf und jetzt ist es natürlich hier in dieser Phase viel oder umso wichtiger, wie geht es jetzt hier weiter. Mein man liest immer sehr, sehr viel, ähm, Nehmen immer sage ich mal, das ist etwas skeptisch ähm, auch mit was so Preisziele anbelangt, ähm, wo nehmen Leute Größen her, dass jetzt der Kurs am Ende des Jahres bei 200.000 und 100.000 steht? Das kann, wir haben es ja gesehen in den letzten drei Monaten auch in drei Monaten schon der Fall sein, dass wieder eine Verdopplung äh, zustande kommt. Aber das sind natürlich, ähm, ja, sage ich mal, irgendwelche Einschätzungen, die jetzt nicht auf irgendeiner Basis äh, notieren. Ich sage mal, bei einem Unternehmen kann man ähm, Bilanzen sich anschauen. Ähm, Sieht die Quartalszahlen, sieht Erwartungen, da sind natürlich ein paar mehr Dinge vorhanden. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns mal etwas intensiver mit dem Chart, mit der Chart-Analyse, mit der Chart-Technik hier für den Bitcoin Future auf Tagesbasis beschäftigen. Sie sehen hier auch immer noch mal recht schön auf den Kerzen, was immer die neuen Allzeithöchststände des Bitcoins sind. Das heißt, wir hatten jetzt auch Anfang April noch mal Drei neue Höchststände sogar hier an der Spitze. Das ist das Allzeithoch bei 25, 65.520 Dollar. Also, das sind alles Dollargrößen. Aber nochmal zur Erinnerung wirklich wichtig, dass jetzt hier diese Marke bei 45 Dollar hält und dass jetzt auch nicht der langlaufende exponentielle Durchschnitt durchbrochen wird. Mit der Kerze heute muss man ganz klar sagen, sieht es schon fast wieder nach ähm, einer Trendwende aus und dass wir da auch wieder Richtung 60 oder 65.000 ähm, in den nächsten Tagen laufen können. Stabile grüne Kerze muss man sich nur hier anschauen, ist eigentlich immer der Beginn ähm, von weiteren Aufwärtsbewegungen. Also das ist auf jeden Fall ähm, schon mal ein positives Signal so im ähm, kurzfristigen Bereich für die nächsten zwei, drei Tage. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich ähm, für die ja, Chartformation auch immer interessant, gibt es neue Hochkurse und das ist eigentlich immer der Fall gewesen. Wir hatten hier einen Hochkurs, Korrektur auf die 45.000, hier einen neuen Hochkurs. Hier ist die Korrektur ähm, nicht so groß ausgefallen, das heißt wir haben auch steigende Tiefkurse, also hier Tief, hier ein Tief und dann gab es wieder ein neues hoch. Jetzt wurde zum ersten mal das durchbrochen. Wir haben natürlich jetzt ein Tief, was zumindest unter dem letzten Tiefkurs liegt, aber wie gesagt, wir haben hier die ganz wichtige Unterstützung bei 45.000 ähm, die Kerze von heute und wenn Sie sich jetzt mal so anschauen, ob das jetzt der SI ist, der langsam wieder ähm, steigt, was eigentlich auch ein Signal ähm, darstellen kann, dass wir hier wieder ähm, irgendwann auch in den überkauften Bereich kommen, was wir beim Bitcoin natürlich dieses Jahr sehr häufig hier der Fall, ähm, oder was sehr häufig der Fall war, wenn es äh, wirklich sehr starke, große Anstiege gab. Aber auch im Momentum kann es natürlich interessant sein, ähm, wenn wir hier dann sehen, ähm, dass die Linien sich wieder kreuzen und wir ähm, auch da eigentlich eine Bestätigung eines möglichen Aufwärtstrendes haben. Das ist auf jeden Fall ähm, ganz ähm, interessant oder momentan zumindest ähm, gerade durch die heutige Kerze vornehmlich positiv zu sehen. Ähm, dass die Schwankung der ATR zugenommen hat, ich glaube kann man hier unten ja gut erkennen. Ähm, das ist generell eigentlich immer noch wichtig, dass man daran auch so ein Stück weit seine Stops oder auch Targets äh, vielleicht im Swing Trading ausrichtet, dass man das mit einpreist, das einfach so ein Wert hier 7000 Dollar pro Tag schwanken kann. Ähm, und ja, ansonsten ist natürlich immer das Volumen noch ganz interessant. Da muss man ähm, sagen, gab es jetzt keine größeren Ausbrüche. Ein kleines bisschen, was wir hier sehen bei den letzten zwei Tagen, Donnerstag, Freitag, war der Abverkauf minimal über dem ähm, Durchschnitt, durchschnittlichen Tagesvolumen, aber auch hier eigentlich nichts, ähm, was jetzt ähm, ja, exorbitant ähm, zu Buche schlagen sollte. Von daher ganz klar die Info oder die ähm, charttechnische analyse momentan nach dem tag heute Trend höchstwahrscheinlich auch in den nächsten ein zwei tagen hier ähm, richtung 60 oder sogar 65.000 punkte marke ähm, auf jeden fall was ja auch wichtig ist es bleibt bewegung und volatilität im markt drin das sieht man ja an der an äh, den tagesschwankungen am atr oder auf der anderen seite wenn es jetzt wirklich noch mal zu einer ähm, bewegung richtung 45.000 punkte Marke kommt Wäre für mich hier ganz entscheidend, wie verhält es sich hier? Natürlich geht es ähm, durch diesen Kurs durch, ist Volumen da ähm, ähm, und wie schlagen dementsprechend auch die, die Indikatoren hier aus? Ähm, aber da gibt es jetzt momentan für diesen zweite Szenario ähm, von der Charttechnik her eigentlich wenige ähm, Zeichen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, es ist eine interessante Zeit und ich glaube, das sieht man heute recht gut. Das haben heute glaube ich, auch viele wieder genutzt, um nochmal neue Positionen zu handeln. Gerade wenn man sieht, dass ja heute auch nochmal mit einem Gap das Ganze begonnen hat, also nochmal tiefer als wir das Ganze am Freitag gesehen haben, wo der Kurs dann auch über 50.000 geschlossen hat. Also das bleibt interessant in den nächsten Tagen zu beobachten. Wenn Sie auch sonst keines der weiteren Videos von uns verpassen wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren kurzen Kommentar ähm, dalassen können um, und auch unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.